Hallo zusammen, mein Name ist Jonas Käuer und ich bin im dritten Lehrjahr als anlage hier bei Bunor Maschinenbau. Ich zeige euch heute ein wenig Arbeitsalltag. Kommt doch gleich mit! Als Anlage-Apparatenbauer arbeite ich vor allem mit dem Rohstoff Stahl. Meine Haupttätigkeiten dabei sind das Zusammenbauen von verschiedenen Bauteilen, das Verschweißen, das Verschleifen und Verputzen und der Errichten. Mir hat es schon gefallen hier bei BUNORM Maschinenbau AG, weil wir so ein gutes Team sind. Zudem habe ich schon sehr früh in der Lehre an grossen Projekt für mithelfen und mitschaffen. Ich war schon ganz fasziniert von diesen riesigen Bauteilen, die wir hier herstellen. Auf das sind wir nämlich auch spezialisiert. Als neuer Lehrling hier solltest du ein gewisses handwerkliches Geschick mitbringen. Zudem Interesse und Freude am Rohstoff Stahl. Von Vorteil sind auch gute Grundkenntnisse im Mathe. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsablauf erhalten. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet mich auch noch heute.